Wir haben jetzt äh, drei spannende Vorträge. Beim ersten geht es äh, sehr viel über Standards und über die Team-Engine, die ich persönlich auch nicht kenne. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was der Dirk Stenger uns heute zu erzählen hat. Und dann übergebe ich dich mit das Wort. Hallo. So. Ähm, was müssen jetzt die... So. Ah, okay. <lacht> Hallo, mein Name ist Dirk Stenger und äh, ich halte heute einen Vortrag über die Team Engine. Das ist ein äh, Tool, was hauptsächlich vom äh, Open Geospatial Consortium, also dem OGC, äh, verwendet wird und auch äh, gewartet wird. Der Titel meines Vortrags äh, laut Validierung des neuen ogc standards WFS 3.0 und aktuelle Entwicklung im Projekt. Äh, das heißt, wir haben vor kurzem eine äh, neue Testsuite entwickelt, die halt den WFS 3.0 testet. Und ich erzähle sonst noch ein bisschen, ähm, was gerade in der äh, Team-Engine passiert. Äh, ja, dies ist mein, meine Agenda für heute. Also ich fange mit einer kurzen Einleitung an. Ähm, Erzähle dann, was die Team Engine ist und stelle äh, Testfeeds vor, die man mit, diese, mit der Team Engine ähm, laufen lassen kann. Dann gehe ich auf die aktuellen Entwicklungen ein und äh, komme dann zum Schwerpunktthema, nämlich dem WFS 3.0. Äh, erstmal, wa was macht den WFS 3.0 aus und wie kann man so einen WFS 3.0 mit der Team Engine testen? Ja, mein Name ist Dirk Stenger, ich äh, arbeite bei Latlon als Softwareentwickler seit... Äh, 2012, ähm, seit 2017 äh, sind wir Manager der, der OGC Validation Tools, wo auch die äh, Team-Engine zugehört und äh, ansonsten unsere Hauptarbeitsfelder äh, ähm, beschäftigen sich alle, eigentlich alle mit OGC Standards, also wir machen viel oder beteiligen uns an der Degree-Initiative, äh, steuern da Code bei und äh, richtig, machen sehr viel mit äh, was mit OGC-Standard zusammenhängt. Hier, das sind einfach mal ein paar, zwei Screenshots. Der rechte ist die Team-Engine, die, oder die Web-Oberfläche der Team-Engine, so sieht das aus. Dort kann man sich anmelden, einloggen, einen Test starten. Links sieht man dann ein Dokument oder einen Service, den man mit der Team-Engine testen könnte, das ist ein WFS 2.0. Das wäre dann ein, ja, so ein sogenannter Input, den man der äh, Team Engine übergibt, damit sie diesen Dienst, diesen Dienst testen kann. Die Team Engine, äh, Team Engine steht für Test Evaluation and Measurement Engine und ist eben eine ja, Test Engine, die äh, Test-Suites ausführen kann. Das heißt, man muss äh, schon separat eine Test-Suite schreiben, die dann aber eben von dieser Engine ausgeführt wird und auch die, das Ergebnis wird äh, aufbereitet. Ähm, ja, die Team-Engine kann äh, Services testen, das ist der häufigste Anwendungsfall, aber auch Clients, Schemas oder Daten selber. Ähm, die, ja, die komplette Team-Engine ist in Java geschrieben, natürlich Open-Source, man kann sich den äh, Quellcode auf Github angucken, unten ist der Link. Die äh, Test-Suites sind, äh, sind hauptsächlich in zwei verschiedenen Sprachen geschrieben, einmal der OGC Compliance Test Language, das ist äh, eine speziell von dem OGC entwickelte äh, Sprache. Oder in äh, TestNG. Also der erste Fall wäre halt ähm, XML, und der zweite würde auf Java basieren. Ähm, ja, an Oberflächen für die Nutzer hat die Team Engine einmal ein Webbrowser-Interface, was man da halt sieht. Also einfach über einen äh, äh, ja, Webbrowser äh, kann man die Team Engine nutzen. Natürlich auch ein Kommandozeilentool tool oder, und auch eine äh, REST-Schnittstelle. Das äh, OGC. Ich, also, das war jetzt erst, waren jetzt erstmal jetzt erstmal die Grundlagen des Team Engine überhaupt. Jetzt komme ich zu den äh, Testfeeds, die vor allem durch das OGC bereitgestellt werden. Das Sind auf jeden Fall die äh, meisten, die ich kenne. Das OGC stellt über 40 äh, Testfeeds bereit. Die kann man auch alle auf GitHub finden. also sind Quellcode dazu. Uh, unter folgendem Link uh, sind die ganzen Repositories für die uh, Test-Suites aufgelistet. jeder Test-Suite nutzt immer eine dieser beiden uh, Sprachen, uh, die ich eben schon vorgestellt habe. Die älteren test Suites uh, eher CTL und die neueren eher TestNG. Uh, das sind jetzt mal ein paar Beispiele für Test-Suites, uh, inklusive Link uh, WFS 1.1, WFS 2.0 oder WMS 1.3 Test-Suite. Uh, man sieht an den Links, uh, dass jedes jede Testsuite ein eigenes äh, GitHub-Repository hat, das bedeutet, dass äh, jede Testsuite auch einen eigenen Issue-Tracker hat und auch ein eigenes Wiki äh, und man kann auch Pull-Requests für einzelne Testsuites äh, stellen und wir nutzen auch diese ganzen Möglichkeiten aktiv. Also Wenn jemand einen Fehler für eine Testsuite findet, äh, kann der Issue-Tracker genutzt werden, um den äh, Fehler zu melden. Also jetzt äh, stelle ich noch kurz vor, wie sieht das eigentlich aus, äh, wenn, wenn so eine Testfeed ausgeführt wird über, die, über das Webbrowser-Interface. webbrowser interface äh, ja, also Erstmal muss man sich anmelden, einloggen, dann kann man auf der linken Seite auswählen, welchen Dienst man äh, testen möchte. Dann kommt man zu, dem, zu der rechten Seite, zum rechten Screen, ähm, und muss dort die äh, ja, Input-Parameter angeben, das heißt meistens ist es einfach die äh, capabilities url plus äh, optionale Parameter. Das unterscheidet sich von test -Suite zu test -Suite. Hier testen wir einen WFS 2.0. Äh, dann, dann drückt man unten auf den äh, Start-Button. Äh, man sieht den linken Screen, executing Tests". das dauert eine Weile. Und dann äh, bekommt man einen Report, äh, der einem sagt, äh, ob dieser äh, WFS alle Tests bestanden hat oder eben wie gesagt, welche Tests er auch nicht bestanden hat. Dieser Report ja, wird schon HTML ausgegeben, man kann dann auf die einzelnen Tests klicken, vor allem, wenn die fehlgeschlagen sind, und gucken, warum sind sie fehlgeschlagen. Das OGC ähm, hostet eine Installation der Team Engine, die kann man unter folgender URL aufrufen. Jeder kann die auch nutzen, sich da mal registrieren und ausprobieren, also man verpflichtet sich da zu nichts. Hauptsächlich ist sie aber natürlich dafür da, um ähm, ja, ähm, standard äh, zu testen und die dann äh, in dem, für den Fall, dass sie äh, valide sind, kann man sich diese vom OGC als OGC-Compliant zertifizieren lassen oder man kann sogar auch Referenzimplementierungen entwickeln, sich die äh, zertifizieren lassen durch das OGC. Die aktuellen Entwicklungen der, äh, der Team-Engine. Ähm, Team-Engine 5.3.1, das aktuelle Release äh, 5.4 äh, wird gerade entwickelt und beinhaltet hauptsächlich äh, Bugfixes und Enhancements, die fast alle auf die äh, Oberfläche abzielen oder den Workflow äh, besser machen. Ich, den, auf GitHub kann man sich auch äh, alle Arbeiten jederzeit angucken. Ähm, was passiert gerade bei den Testsuites? Äh, Testsuites werden auch immer weiterentwickelt, vor allem äh, Bugfixes werden erstellt. Ähm, wenn wir Bugfixes erstellen, äh, dauert es ein bisschen, bis die auf der Produktionsumgebung des OGC laufen, weil die erstmal durch äh, verschiedene äh, Prozesse durch müssen, die Test-Suites. Aber auf der Beta-Umgebung, die man dort sieht, die kann auch jeder nutzen, sich auch äh, registrieren, ausprobieren, äh, werden immer die aktuellsten Versionen äh, installiert. Richtig. Hm. Äh, eine neue Sache, die wir gemacht haben, ist, äh, dass wir die, versuchen, die Testsuites auch über Docker Hub bereitzustellen. Das heißt, äh, über Docker Hub ist es sehr einfach, äh, die runterzuladen äh, und die ganze Software zu starten. Es ist im Prinzip nur ein Befehl. Ähm, richtig unten sieht man einen Link zu dem äh, äh, Docker Hub Repository. Jedes, äh, dort sind dann die Testfeeds aufgelistet, äh, für die es aktuell ein Docker Image gibt. Das sind aktuell nur zwei, weil wir gerade erst damit begonnen haben. Ähm, aber wenn man dann auf äh, so eine Testsuite klickt, äh, sieht man auch, was man genau machen muss, welchen Befehl man ausführen muss, um und das ist halt wirklich nur einer, um das Image runterzuladen, zu starten und die Tests auszuführen. Ähm, ja, je, jedes Docker Image äh, beinhaltet genau äh, ein äh, Tomcat mit einer Team Engine und einer Testsuite. Ähm, Richtig das Ziel, was wir uns gesetzt haben, ist, dass wir auch irgendeine Docker-Images haben, die die kompletten Umgebungen vom OGC nachstellen, also die Produktivumgebung und auch die Beta-Umgebung, wodurch man dann ein Docker-Image hätte mit allen stabilen Test-Suites plus einer Team-Engine-Instanz plus einer Tomcat-Instanz. Das sind ein paar Beispiele, wie man die oder ein paar Use-Cases für die Docker-Images also richtig, neue Releases von Test kann halt sofort runtergeladen, sofort gestartet werden. Das ist für jeden sehr einfach. Jeder Mann kann eine Testsuite ganz einfach in seine eigene Serverinfrastruktur integrieren. Und in der Zukunft wollen wir halt auch, dass jeder sich das komplette Produktionssystem vom OGC ganz simpel auf seinem eigenen PC nachstellen kann. Ja, dann komme ich zum äh, WFS 3.0. Ähm, erstmal erzähle ich ein paar generelle äh, Dinge über den WFS 3.0. Ich weiß nicht, äh, wie gut die Kenntnisse hier im äh, Saal darüber sind. Also der aktuelle Status ist, äh, also erstmal muss man sagen, der WFS 3.0 wurde noch nicht offiziell veröffentlicht, sondern es ist immer noch ein äh, Candidate-Standard. Äh, und äh, aktuell äh, bittet das OGC darum, dass man, dass die Öffentlichkeit äh, diesen aktuellen Candidate Standard äh, ja, kommentiert und Verbesserungsvorschläge macht. Das war eine Pressemitteilung vom letzten Sommer. Ähm, richtig, und das ist immer noch ein Prozess, dass äh, Feedback gesammelt wird für den Candidate Standard. Äh, dieser, dieses Feedback wird auch auf, äh, in GitHub-Issues äh, dokumentiert und dort diskutiert und dann auch äh, gelöst oder Verbesserungen gemacht direkt auf GitHub. Ähm, richtig, man muss nämlich dazu sagen, dass, der, dass die komplette Spezifikation auf GitHub geschrieben wird. Äh, richtig, da unten unter der Nummer 2 sieht man den Link. Ähm, das heißt, jeder kann sich immer den aktuellen Stand anschauen und äh, eben auch Pull Requests stellen oder ein Issue öffnen, wenn einem irgendwas komisch vorkommt in der Spezifikation. Ähm, aktuell wird erwartet, dass äh, ja, Mitte 2019 eine äh, stabile Version. Äh, äh, ja, vorhanden sein wird. Äh, das wäre dann das erste Stable Release äh, der Spezifikation und die würde dann in den Standardisierungsprozess äh, des OGC und des ISO kommen und dann wird es noch ein bisschen länger dauern, bis sie dann auch wirklich verabschiedet ist. ja Man muss äh, trotzdem sagen, die äh, Kernspezifikation ist äh, schon fertig und es wird wahrscheinlich auch nur noch kleine Änderungen äh, daran geben. Ähm, ja, der WFS 3.0 wurde komplett neu geschrieben, also hat wenig noch mit dem WFS 2.0 und früheren äh, WFS-Diensten zu tun. Ähm, ja, eine, ähm, ja, das wird darauf geachtet, dass eher äh, ja, aktuelle IT-Standards genutzt werden äh, für die Umsetzung, anstatt äh, so spezifische WFS-Lösungen äh, zu entwickeln, wie es in der Vergangenheit vielleicht eher war der Fall war. Das heißt, man äh, orientiert sich eher ja, an aktuellen äh, Trends in der IT-Branche, anstatt äh, selber Lösungen zu entwickeln. Ähm, ich gehe auch ein bisschen mit dem Ziel, dass der äh, Standard halt in der generellen IT-Welt äh, oder besser kompatibel mit der generellen IT-Welt ist. Ähm, die Spezifikation ist modular aufgebaut, das heißt, äh, die Core -Spe Specification Part 1 ist das. Ähm, die bietet nur ein äh, einfaches Interface, um äh, räumliche Daten abzufragen. Äh, das ist eigentlich der Teil, über den wir sprechen. Der ist fertig und über den wird halt gerade äh, diskutiert. Alle anderen Funktionalitäten werden dann in separaten Teilen der Spezifikation erstellt. Also es wird eigene Spezifikationen dafür geben, die dann zum Beispiel Transaktionen hinzufügen oder komplexe Queries. Ähm, die Haupt- oder die Hauptänderung ist, dass der WFS 3.0 äh, ein äh, ressourcenorientierter äh, Dienst ist. Ähm, das heißt, der, äh, ja, der, er baut auf dem äh, REST-Konzept auf. Das war in der Vergangenheit nicht der Fall. Und äh, eine andere Sache ist, dass das äh, Capabilities-Dokument äh, wegfällt und äh, durch an, äh, also die Schnittstelle in diesem Fall äh, durch die durch ein Open API-Dokument äh, äh, beschrieben wird. Open API ist äh, auch eine Spezifikation, die halt äh, beschreibt, wie, äh, wie REST-Stellen standardisiert beschrieben werden können. Das heißt, auch hier äh, werden äh, IT-Standards genutzt anstatt äh, so dieses OGC-spezifische Capabilities-Dokument äh, zu nutzen. Auch die Encodings, also die Abfrageformate. Ähm, haben sich geändert, das heißt, früher war GML total zentral und ohne GML, äh, also GML war das Format äh, für alle OGC-Dienste. Jetzt gibt es kein äh, Standardformat äh, mehr, aber es werden JSON, HTML und GML als Formate vorgeschlagen. Aber gerade JSON äh, ist jetzt auch viel mehr in den Mittelpunkt gerückt. Ja, dann komme ich zu dem äh, Testen des. Äh, ähm, neuen OGC-Standards WFS 3.0. Ähm, wir, also die, äh, wir, die Latron GmbH, haben halt im, im letzten Jahr, also als Teil vom äh, Projekt oder von der, vom Testbed 14-Programm, äh, das ist im Prinzip so ein Programm vom OGC, wo neue ähm, Entwicklungen äh, wirklich dann die Praxis äh, oder eine neue konzeptionelle Entwicklungen in die Praxis umgesetzt werden. Das wird dann alles durch Sponsoren äh, finanziert. Äh, richtig, in diesem Programm werden ganz, ganz viele verschiedene Sachen gemacht und wir waren halt neben Compliance Thread und haben im Rahmen dieses Projekts dann die Test Suite entwickelt. Äh, die Test entwickelt. Die ja, alle Tests sind in Java geschrieben und also mit dem testng Framework. Ähm, ja, werden, äh, können oder werden mit der Team-Engine ausgeführt ähm, und richtig wichtig ist auch noch, dass wir uns, also die, die Spezifikation, die WFS 3.0-Spezifikation beinhaltet eine Abstract-Test-Suite, also das ist halt eine äh, natürlichsprachliche Test-Suite, die beschreibt, äh, wie man so einen Dienst testen könnte und genau diese natürlichsprachige Test-Suite haben wir in, äh, äh, umgesetzt äh, mit dieser TestNG, mit dem Test-NG-Framework. Äh, das heißt, äh, wenn man jetzt die, dieses, das Testergebnis vom, von der WFS 30 test -Suite sieht, äh, sollte man äh, die Schritte auch in der äh, Abstract-Test-Suite wiederfinden können, die man dann in der Spezifikation nachlesen kann. Äh, die Implement äh, Implementierung äh, der Test-Suite äh, befindet sich auch auf GitHub. Äh, kann, es kann unter folgendem Link, äh, es gibt auch wieder alle Möglichkeiten wie immer, so Issue-Tracker, wir freuen uns da auch immer über Feedback. Um, und es gibt auch eine offizielle Dokumentation, die sich unter github.io befindet. Ja, kann man sich auch anschauen. So, was äh, sind die, äh, die Herausforderungen während der Implementierung gewesen? Oder die Und auch die Dinge, die so ein bisschen anders waren als äh, bei den Test Suites, äh, die wir vorher geschrieben haben. Also, die Hauptsache war natürlich, dass äh, wir davor immer ein äh, Capabilities-Dokument gepasst haben, hier aber ein Open-API-Dokument äh, haben. Äh, und das heißt, die, äh, diese, also richtiges Open-API-Dokument beschreibt halt eine REST-Schnittstelle. Und äh, REST äh, sagt ja, dass äh, Ressourcen untereinander verlinkt äh, sein müssen. Und genau das macht sich dann die Testfeed äh, zunutze, dass sie halt im Prinzip nur den ganzen äh, Verlinkungen äh, folgt. Ähm, richtig, das heißt, es ist eigentlich eine sehr generische Testsuite, äh, die wenig äh, fachspezifisch ist, sondern äh, generell einfach dieses OpenAPI-Dokument-Parsen an den verschiedenen Linksfolgen guckt, ob das Erwartete passiert. Ähm, richtig, ein Problem war, dass es kein mandatory äh, Encoding gibt, also kein äh, um, Encoding, was genutzt werden muss, das mussten wir lösen, indem wir einfach äh, gesagt haben, der Dienst muss JSON unterstützen, sonst kann er nicht getestet werden. Das ist einfach eine Voraussetzung für die Testsuite. Und wir haben auch neue Java-Bibliotheken und Frameworks benutzt, die davon nicht genutzt wurden, um zum Beispiel eine REST API zu testen, also REST-Assured oder KSEN Open API-Parser, um so ein Open API-Dokument zu parsen. Hier ist nochmal eine Zusammenfassung. Was sind jetzt die Besonderheiten der Testsuite? Also klar, die Testsuite äh, implementiert ein komplett, neuen, äh, komplett neues Konzept, was ich ja eben vorgestellt habe. Wichtig ist, die Testsuite ist äh, datenunabhängig, das heißt, man kann jeden Dienst damit testen. Das war in der Vergangenheit auch nicht mal der Fall. Da muss, musste man teilweise Testdaten einspielen, um einen Dienst überhaupt testen zu können mit einer Testsuite. Hier, ja. Kann man aber wirklich jeden WFS 3.0-Dienst nehmen. Und dann gibt es halt noch die Voraussetzung, äh, Das heißt, die, äh, Test äh, der, der, der, der zu testende Dienst, muss das JSON-Encoding unterstützen und er muss auch äh, OpenAPI Version 3.0 äh, verwenden. Sonst funktioniert die, also kann er nicht mit der Testsuite getestet werden. Richtig, die ähm, Spezifikationen äh, geben immer sogenannte Conformance-Klassen aus. Äh, Conformance-Klassen bündelt immer so bestimmte Funktionalitäten. Man kann dann gucken, äh, erfüllt ein Dienst alle äh, Besonderheiten einer Conformance-Klasse? Klasse. Man ähm, kann so dann genau sagen, was ein Dienst kann was er nicht kann. Es gibt halt eine äh, Haupt-Conformance-Klasse, das ist die Core-Conformance-Klasse. Die haben wir auch äh, komplett implementiert und alle optionalen Conformance-Klassen äh, haben wir aber nicht äh, implementiert. Aber das heißt, man kann mit der Testsuite wirklich gucken, äh, ähm, genügt der WFS 3.0 äh, wirklich den Core, äh, also den Kernanforderungen, äh, oder nicht. Ja, Die Testfeed ist auch wieder auf der Beta-Umgebung äh, installiert, auf äh, Produktion natürlich noch nicht, weil die, der Standard noch gar nicht veröffentlicht wurde. Aber jeder ist äh, eingeladen sich den äh, anzugucken, in der, also die Beta-Umgebung anzuschauen, einen Account dort zu erstellen und einfach mal äh, WFS 3.0-Dienste damit zu testen. Entwickler können auch äh, Docker, die eine IDE oder Kommandozeilen-Tool nutzen, aber der erste Weg ist äh, wesentlich einfacher und schneller. Ähm, richtig, über jedes Feedback äh, würden wir uns natürlich immer freuen, über den äh, schon häufiger erwähnten Issue-Tracker. Ich denke, hier sind jetzt noch einfach so ein paar äh, Denkanstöße für die Fragerunde, die ja gleich kommt. Äh, ich weiß nicht, hat hier jemand im Raum schon äh, Erfahrung mit OpenAPI, wie man so eine OpenAPI-API ähm, API testen kann? Und es äh, also würde uns äh, einfach interessieren, weil wir denken, halt, dass man die äh, Testsuite, die wir geschrieben haben, auch generell als Open OpenAPI-Testsuite umschreiben könnte, da sie wirklich sehr generisch genutzt werden kann. Ja, damit danke ich mich und würde mich über Fragen freuen. Ja, vielen Dank dir für den spannenden Vortrag. Es ist immer interessant zu sehen, wie, was hinter diesem ganzen WMS und WFS noch mehr steckt, als wenn man es nur von der User-Perspektive ja. sieht, wo man sich einfach die schnell einbindet, aber dass da eigentlich noch viel mehr dahinter steckt, wie man das testet und so. Also, sehr interessanter Einblick. Jetzt haben wir noch äh, Zeit für ein paar Fragen. Gibt es vom Publikum Anmerkungen, Fragen? Bitte dann noch in das Mikrofon sprechen, Ich komm, wir kommen dann zu euch, damit das für die Videoaufzeichnung auch, äh, dass man die Frage hört. Eine kurze Frage. Es gibt ja auf der Beta-Seite, wo die Testsuites in der Beta-Phase sind, auch seit einiger Zeit zwei Testsuites von den Digiwig profilen für WMS und WFS. Richtig. Ja. Ähm, gibt es da irgendwelche Bestrebungen, dass die abgedatet, nachgeführt werden? Oder ist es momentan eher etwas, was brach liegt? Äh, nee, also die werden äh, aktiv gepflegt. Also ähm, man kann auch Fehler melden. Wir würden die dann auch bearbeiten und uns anschauen. Und das Ziel ist ja, diese test auch nach Produktion irgendwann zu verschieben, also im Moment ja, liegen sie ja nur auf der Beta-Webseite, aber ähm, soweit ich weiß sind die Standards auch noch nicht äh, final verabschiedet. Darauf äh wird äh, aktuell gewartet. Also die Profile, auf die da abgezielt wird, die sind schon, also die sind sehr wohl ratifiziert mittlerweile. Es gibt sogar schon ja. einige andere auch für die anderen Dienste, also WMTS, WCS, CSW. Ja. Das wäre dann die nächste Frage, ob es da eine Idee gibt oder Bestrebungen gibt, die auch als Test-Suites zu implementieren. Ja, also oder Bestrebungen gibt es auf jeden Fall. Aber jetzt, also für den WMTS, ja, ich meine NSG-Test-Suite, das ist ja so eine, so eine, noch so eine amerikanische Version davon, gibt es, meine ich, für den WMTS. Ähm, richtig, aber also aktuell äh, sitzen wir nicht dran, aber das Interesse besteht natürlich und eventuell braucht man einen Sponsor, der sowas äh, fördern würde. Richtig, aber wegen der, ähm, also wann die nach äh, Produktion verschoben werden können, das könnte ich auch nochmal, also ich stehe auch mit dem OGC in Kontakt, dann nochmal in, in Diskussionen bringen. Weil meine, äh, oder der letzte Stand, den ich da bekommen hatte, ist, dass die noch nicht, also dass die Standards noch nicht so weit sind. Aber äh, richtig, kann ich auf jeden Fall nochmal äh, nachfragen. Und okay. dann, also wenn die Standards jetzt wirklich schon so weit wären, dann hätten, würden wir auch versuchen, die möglichst schnell nach äh, Produktion zu verschieben. Ja? Okay, danke. Ja.